Helene Fischer, Dokumentation als Showersatz. Die Dokumentation wird den Titel, im Rausch der Sinne, tragen und am 16. Oktober um 21.45 Uhr im ZDF ausgestrahlt werden. Scheinbar wird in der Promotion für Helene Fischer nun gern mit dem Wort, Rausch, gespielt. So verwendete man beim aktuellen Social-Media-Posting zum einzigen Helene Fischer. Konzert 2022 ebenfalls den Albumtitel. Es geht weiter, wie im Rausch. Keine Frage, die Marketingmaschine läuft auf Hochtouren. Doch um was wird sich der einstündige Film drehen? Helene Fischer. Die nächste Mogelpackung? Da der Sender die Doku unter der Kategorie »Konzert« listet, ist es sehr gut möglich, dass Ausschnitte ihrer vergangenen Tourneen gezeigt werden. Dies könnte also eine, weitere, bittere Enttäuschung für ihre Fans werden. Ähnlich wie im Juni. Als Helene Fischer in der Gästeliste von Florian Silbereisens, Schlager-Countdown, so wird's bald wieder sein, auftauchte. Dann aber nur Szenen ihrer Festeshow-Auftritte aus der Konserve präsentiert wurden. Wird das jetzt also nächste, Mogelpackung. Helene Fischer, sie macht sich weiterhin rar. Eines ist sicher. Die Sendung wird hauptsächlich genutzt, um das neue Album zu bewerben. Dass Helene persönlich ihre neuen Titel in der Show performen wird, scheint eher unwahrscheinlich. Denn trotz der kürzlich rausgebrachten Single, Vamos Amate, und der anstehenden Albumveröffentlichung, macht sich der Star weiterhin sehr rar. Zwar zeigte sich die 37-Jährige in kurzen Clips auf ihren Social-Media-Kanälen persönlich. Jedoch scheinen die Aufnahmen alle zur selben Zeit, auf Vorrat, aufgenommen worden zu sein, um sie für anstehende Promozwecke zu posten. Die Frage ist nur, wie lange ihre Fans diesen Entzug noch mitmachen. Helene Fischer, heimliche Trennung? Helene Fischer ist wieder da. Nachdem ihre Single, Vamos Amate, auf Platz 2 in die Charts einstieg, folgte die Ankündigung, dass am 15. Oktober ihr langersehntes Album, Rausch, erscheint. 150.000 Fans werden erwartet. Doch das ist nicht alles. Am 20. August ist es endlich soweit. In der Münchener Messehalle wird die Blondine ein fulminantes Konzert geben. Auf einer extra für sie designten Bühne, mit einer Breite von 170 Metern, wird Helene samt Band und Tänzern bis zu 150.000 Fans begeistern. Kündigt der Veranstalter, Lloyd Gap Entertainment, an. Zudem soll es 2023 eine Arena-Tour geben. Der Vorverkauf beginnt am 9. September. Trennung im Hintergrund? aufmerksamen Fans ist eine Veränderung aufgefallen, und zwar die Kooperation mit Leutgeb Entertainment. Zuvor arbeitete Helene Fischer mit dem Veranstalter Semmel Konzerts zusammen, der unter anderem Roland Kaiser betreut. Hat es da eine heimliche Trennung gegeben? Gab es etwa Streit im Hintergrund? Es ist für uns eine riesige Freude und eine echte Sensation dass wir Helene Fischer 2022 exklusiv bei einem Back to Live» Konzert in Deutschland präsentieren dürfen. Live mit Band und Tänzern auf einer gigantischen Bühne erwartet uns eine phänomenale Show, betont Klaus Leutgeb im Gespräch mit dem «Presseportal». Leutgeb Entertainment entwickelt sich derzeit zu einem der größten Konzertveranstalter Europas. Stars wie Andreas Gabalier, Andrea Berg, Brian Adams, Avicii, Elton John, Shakira, die Ärzte und Andrea Bocelli arbeiten mit dem österreichischen Veranstalter zusammen. Nun will Helene Fischer auch in dieser Konzertliga mitspielen und hat sich anscheinend für einen großen Wechsel entschieden. Man darf gespannt sein, wie Semmel-Konzerts mit diesem Verlust umgehen wird.